Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Fluss kein Wasser mehr führt. Ein Tapferer Held muss die Quelle retten. Ich bin Prinzessin Latte und ich habe vor nichts Angst. Ja! Oh. Oh oh. Oh oh. Nach dem beliebten Kinderbuch. Ein Igel und ein Eichhörnchen wollen den magischen Wasserstein klauen. Ein schlechtes Danke wäre jetzt angebracht. Wie? du kommst meinem Freund zu nah. Du bist der allerbeste. Latte Igel und der magische Wasserstein. Sind wir gut oder sind wir gut?